Serlo, freie Bildung. In diesem Video lernst du, wie man eine Mittelsenkrechte konstruiert. Als erstes die Definition. Eine Mittelsenkrechte zu zwei Punkten A und B ist die Menge aller Punkte, die den gleichen Abstand zu A und B haben. Also die Menge aller Punkte, die von a und b gleich weit entfernt sind. Nun konstruieren wir die Mittelsenkrechte zu zwei Punkten a und b. Konstruieren wir sie, indem wir zuerst einen Kreis um a zeichnen, dann einen Kreis mit gleichem Radius um b zeichnen und die so entstandenen Schnittpunkte miteinander verbinden. Fertig ist die Mittelsenkrechte. Hier nun der Konstruktionsplan. Erstens. Wir zeichnen einen Kreis um den Punkt a mit dem Radius r. Dabei müssen wir beachten, dass r mindestens halb so groß, wie die Strecke zwischen A und B ist. Zweitens, wir zeichnen einen Kreis mit dem gleichen Radius um B. Es ist sehr wichtig, dass der Kreis den gleichen Radius wie der Kreis um A hat. Drittens, wir verbinden die beiden so entstandenen Schnittpunkte der Kreise miteinander und haben so die Mittelsenkrechte bestimmt.